Ist der Emil heute mir? Du nein, der tut Probeling. Er tut was? Naja, Probeling, weißt du eh, für ein Friedhof. Warum das? Sicherheitshalber. Hofer, du weißt eh. Wir werden alle sterben. Ja, ganz was, Neues. <lacht> Frage ist nur wann. Ja, und woran? Und womit? Und weswegen? Du hofer, das ist aber nicht die richtige Haltung. Du musst nur deine Hände über der Brust verschränken. Nicht so ägyptisch. Nehmen wir zum Beispiel mal Corona. Uh, da hat es ja weltweit extrem viele Tote gegeben. Ja schon, aber die Frage ist ja trotzdem, sind die Leute mit oder an Corona gestorben? Na ja, wenn du in der Corona-Statistik bist, wirst du ja wohl an Corona verstorben sein. Du mm mhm, mm -mm. wird in der Autopsie tatsächlich nur geschaut, ob du mit Corona infiziert wirst. Und schon bist du in der Statistik. Auch dann, wenn ich mich mit Corona angesteckt habe, nichts davon gemerkt habe, auch dementsprechend geringe Virenlast habe und dann vom Bus überfahren werde? Ja, genau. Schauhofer, so machst du es. Hinlegen, die Augen zu und ganz entspannt einatmen, ausatmen. Ja, und dann gibt es auch noch die, die wegen Corona verstorben sind. Ja, hey, man kann ja aus anderen Gründen auch versterben. Schon, aber da geht's darum, dass wegen Corona eine dringende Operationen nicht gemacht werden hat können oder eine Untersuchung verschoben worden ist und das hat dann zum Tod des Patienten geführt. Oder Menschen, die aufgrund der Corona-Maßnahmen an Einsamkeit verstorben sind oder weil sie sich wirtschaftlich gar nicht mehr ausgesehen haben und dann einfach Selbstmord begangen haben. Ja genau, Hofer, so ist richtig. Und jetzt machst du die Augen zu. Und du hast einatmen, ausatmen, nein, nicht so, entspannter, stell dir einfach vor, du bist tot. Und wo bekommt man diese Zahlen her? Ich meine, von denen, die wegen Corona verstorben sind, das wäre nämlich durchaus interessant. Ja, die Zahlen gibt es eh, aber die werden halt nicht veröffentlicht, also zumindest nicht bei uns. Warum nicht? Keine Ahnung. Wo gehst denn du jetzt hin? Am Friedhof, Probe legen. Oh. Na dann, viel Spaß und toi, toi, toi. Oh, und nicht vergessen, ruhig atmen. Ja. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen.